So. Guten Tag und herzlich willkommen äh, zu meinem Vortrag. Es geht um ein, ein Buchprojekt, das sich in die äh, nicht geringe Anzahl von Publikationen im äh, Open Source, Open Data Bereich einreihen soll. Ich habe hier einige Publikationen zusammengestellt aus, dem Jahr, in den letzten, aus den letzten 10 bis 15 Jahren. Aber ich meine, dass der noch der Bedarf da ist für ein für aktualisierte. Das umfasst das Werk, nämlich ein, ein, Sachbuch über Open Source und Open Data in der Geoinformatik. Es soll ein Sammelband sein, das heißt, es werden viele Autoren dazu beitragen und einen, einen richtigen Überblick bieten, sowohl über die Grundlagen wie, was sind es Commons, was sind die, was sind die, die, die Hintergründe dieser ganzen Open-Geschichte. -Op Was gibt es für gesetzliche Ent Entwicklungen? Was sind die technischen Standards? Dann ein weiterer Abschnitt über die Technologien, welche Werkzeuge sind verfügbar? Äh, eine Handreichung für die Auswahl von Werkzeugen, äh, frei verfügbare Datenquellen und insbesondere eine große Reihe von Beispielen aus der Praxis, die für die Leser nütz nützlich sind. Da so eine kleine Mindmap, so nochmal also, so als, als Überblick und können Sie nochmal in Ruhe anschauen. Später. So, äh, die Publikation selbst soll nicht mal Verlag erscheinen. Dort habe ich seit vielen Jahren Kontakt mit dem Herrn Gerhard Olbrich. Äh, und er hat, seit ich ihm von diesem Buchprojekt berichtet habe, hat und mich wiederholt darauf angesprochen, ist der ein großes Interesse bekundet. Es soll ein gemeinschaftliches Werk sein. Meine Funktion wäre vielleicht, dass ich auch auch ein Teil als Schreiber, weil vor allen als Herausgeber fun fungiere. Es liegen bereits eine eine Reihe von Zusagen vor, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Ja. Deswegen habe ich auch den Kontakt mit dem Vorstand von Voskis e.V. gesucht um, äh, und dann die, ähm, um, um mich dort mit den Leuten abzustimmen und somit wurde ich auf diese Vortragsmöglichkeit heute hingewiesen. Der Zeithorizont könnte sein, dass wir das dieses Jahr auf die Reihe bringen und äh, das... Werk so in der Geo 2022 im Herbst publiziert wird. Warum ich als Herausgeber? Ich habe einen Hintergrund in Ge Geodisie und Geoinformatik und ähm, ich habe im Closed Source Bereich gearbeitet. Aber seit ich Professor an der HFT Stuttgart wurde, engagiere ich mich verstärkt ähm, ausschließlich im, im Open Source Bereich, im Open Data Bereich. Also ich bin aktiver Unterstützer von Open-Source und Open-Data, open, Data, open etc. Ich äh, leite ein geo 4 all lab ich äh, führe Veranstaltungen durch, ich setze Open-Source-Software in meinen Vorlesungen und Übungen ein. Und ich, äh, ich mache Workshops über äh, freie, freie Standards und habe zu den phosphor Academy-Track beigetragen. Dann, und ich bin halt Buchautor wie dieses Werk, ne, das in der dritten Auflage, bei mich war Verlag erschienen ist. Und ich habe eine große Reihe von Tagungsbänden herausgegeben äh, über internationale Weiterbildungsveranstaltungen, die unsere Fachgruppe durchführt. Ähm, ich war Co-Autor eines Gis-Lehrbuchs für im Bereich Geografie und wie bereits erwähnt, war ich sehr engagiert im Bereich äh, der phosphat und habe sechs Phosphor-G-Procedings mit herausgegeben. Ja, warum ein Sachbuch? Es geht halt darum, unsere Überzeugungen einem möglichst weiten Publikum äh, nä näher zu bringen. Ich denke, ein Buch hat immer noch seine Berechtigung, auch im Online-Zeitalter, weil es symbolisiert eine anerkannte Thematik. Das heißt, anerkanntes Land. Ne? Und somit können wir, äh, vielleicht die Marktbedeutung beibringen, äh, dazu beitragen. Und ich würde sagen, ich nehme an, dass der Wichmann Verlag mit einer Erstauflage von 1000 Exemplaren vielleicht das macht. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Wichmann Verlag finde sehr wichtig, weil es ist eigentlich, für ich, schon der anerkannte Fachverlag, der die Bücher auch noch einigermaßen preis, preiswert herausbringt. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen euch motivieren und ähm, Ideen mitbringen, kontaktieren Sie mich, Franz Sie finden mich auch leicht im Internet. Ähm, lassen Sie mich Ihre Beitragsidee äh, wissen, Arbeitstitel, was könnte drin stehen, wie viele Seiten könnte es sein? Wie sieht Ihr zeitlicher Horizont aus? Und vielleicht sehen wir uns auf einer der Forensbühne. Vielen Dank.